Dass alles gleich sein soll, das möchte ich nicht. Hallo Studierende, willkommen bei der 12.000. Folge der Kategorienbesprechung. Nein, nein, natürlich nicht. Es handelt sich erst um die... Zwölfte Folge, ah, eine halbe Stunde sind sechs Stunden Objektivitätsbesprechung und kein Ende in Sicht. Ich bitte um Rückmeldung, sobald jemand was kapiert hat, dann höre ich auf. Das war auch wieder eine eher scherzhafte Bemerkung. Nun gut. Es geht hier weiter mit der Nummer 362. Äh, es war bisher auch nicht so, dass irgendetwas äh, unnötig besprochen wurde. Es handelt sich zwar äh, bisweilen um Wiederholungen, aber die schaden dem Ganzen nicht, um äh, Vergangenes wieder ins Gedächtnis zu rufen. Ansonsten ähm, wurden hier immer Dinge besprochen, die zu einem äh, Erkenntnisgewinn geführt haben, zu einem Zugewinn, zu einem Mehr an Durchblick, meine ich zumindest. Nun gut, wir sind hier in einem äh, Richard-Hönigswald-Festspiel äh, anscheinend. Blup, Grundprobleme der Wissenschaftslehre. Also, wir haben es nicht nur, wie gesagt, mit Objektivität, mit Wissen, Erkenntnis und so weiter zu tun, sondern. Hier geht es auch um äh, Wissenschaftstheorie in einem profunden Sinn. Es gibt eigentlich nichts, was äh, von unseren Betrachtungen an relevanten Themenfeldern hier ausgespart wird. Das geneigte Publikum erhält hier sozusagen eine Rundum, Erziehung, Bildung, Ausbildung in Sachen menschliches Denken, Sinn des Lebens, Fortschritt der Menschheit. Aber jetzt geht's wirklich los. Ich lese vor. Vorlesung Nummer 362. Die Möglichkeit und der Begriff der Wahrnehmung folgen selbst erst aus dem Problem des Gegenstandes. Äh, hat jemand seine Liste der unauflöslichen Relationen des Gegenstandsbegriffs gerade parat? Dann bitte ich. Äh, einen weiteren Faktor hier hinzuzufügen, und zwar den der Wahrnehmung. Um das Ganze plakativ zu formulieren, keine Wahrnehmung ohne Gegenstand. Das äh, sollte jetzt noch ein wenig sacken, bei längeren Pausen spiele ich dann hinterher noch einen äh, Applaus vom Band ein. Wir schreiten zum nächsten Punkt, der Ort des Gegenstandsvollzugs ist das Ich. Hinzu kommt eine weitere Verknüpfung. Nicht nur die Wahrnehmung, sondern äh, unabdingbar zur Gegenstandsbildung ist ein Ich, ein Subjekt. Oder eben äh, die Relation, die Gegenstände haben. Die primäre Relation ist das Subjekt. Das heißt, es braucht ein Subjekt. Und all dieses Objektivitätsgefasel ist alles von einem entsubjektivierten Standpunkt aus in die Welt gesetzt. Und allein deswegen. Schon hinfällig. Jetzt äh, haben wir wieder eine längere Passage äh, wieder vom Kollegen Hönigswald äh, zum Thema Grundprobleme der Wissenschaftslehre. Die Vorlesung beginnt Nummer 376. Kaum betont zu werden braucht, dass ich schon wieder meine, vergessen habe die Uhr zu stellen und dann nehme ich jetzt, äh, ja gut, 30 Minuten, als Richtmaß, also kaum betont zu werden braucht, dass auch die Probleme prr, Probleme der Biologie und der Geschichte nicht biologische und historische Probleme sind. Denn sie betreffen die Frage des Gedankens der Gegenständlichkeit, Insonderheit die Grundlagen des Systems der Wissenschaften. Dass Biologie und äh, Historiker selbst allen Anlass haben, sich mit ihnen zu beschäftigen, also mit den Gedanken der Gegenständlichkeit bedarf kaum der Erwähnung. Also ziemlich lang hier diese Passage, die kaum der Erwähnung bedarf oder kaum betont zu werden, bedarf ebenso, dass sich dabei ihre eigenen Kriterien, zu versichern haben, dass Sie sich dabei Ihrer eigenen Kriterien zu versichern haben. Unter welcher Flagge Sie das tun, ist unerheblich. Der Sache nach handelt es sich immer nur um eines, um die Gründe und Formen der Differenzierung des Gegenstandsgedankens in den bezüglichen Forschungsbereichen. Also ich halte fest für die Methodologie der Einzelwissenschaften von unabdingbarer Bedeutung ist die, der Gedanke der Gegenständlichkeit beziehungsweise die Frage, wie ein Gegenstand zustande kommt. Und ob ein objektiver Gegenstand, ob eine Objektivität überhaupt möglich ist. Das heißt, ein Gegenstand, ob es einen Gegenstand an sich geben kann. Eine Frage, die Kant verneint, indem er eben behauptet, dass das Ding an sich unerkennbar ist für menschliche Verhältnisse. Nun eine Behauptung, die jemandem, der nicht schon sämtliche elf Folgen der Operation Hashtag hat etwas befremdlich erscheinen möchte. Warum hat jedes Objekt ethischen Charakter? Das ist natürlich Unsinn. Ähm, äh, diese äh, Aussage dient mir jetzt lediglich äh, dazu, diesen äh, einen Sachverhalt will ich nicht sagen, aber wie ich die Dinge sehe, will ich auch nicht sagen. Aber äh, sagen wir mal, es handelt sich um meine Theorie. Ähm, der würde dieser Satz, so wie er jetzt hier dasteht, nicht äh, zugefügt werden können, da es sich hier um eine an sich Aussage handelt, also um eine objektivistische Aussage, äh, was nicht sein kann. Dieser ethische Charakter erscheint hier sozusagen als Eigenschaft, als Besitz äh, Merkmal eines Objekts, was äh, eben äh, nur den absolutistischen an sich Charakter bekräftigt, wodurch äh, ein Objekt äh, in ethischer Hinsicht äh, von Bedeutung ist und in erster Linie in ethischer Hinsicht, das kommt daher, dass es eben dass keine Objektivität möglich ist. Ich also bei der Gegenstandsbildung einen Zweck verfolge und der kann auch darin bestehen, der kann auch in Interesselosigkeit bestehen. Gleichgültigkeit, das spielt gar keine Rolle. Das ist eine... Ich beziehe eine Stellung zu einem Gegenstand oder auch nicht, indem ich eben keine Stellung beziehe, ist auch, äh, ist auch eine Stellungnahme. Man kommt da nicht, äh, es gibt da kein Entkommen, so wie äh, man nicht willenlos sein kann. Es kann sich niemand seines, äh, seines Bewusstseins entledigen, wie man nicht äh, unbewusst sein kann. Also man kann schon unbewusst sein, aber dann ist man eben nicht bewusst. Und äh, ohne dieses Bewusstsein äh, fehlen auch alle anderen Merkmale der Person. Ähm also Dieser Zweck, diese Zweckbezogenheit, die ein Subjekt zu einer Sache, einem Gegenstand, kann auch, spielt keine Rolle, ob, das jetzt ein greifbares, ob es sich um ein greifbares Ding handelt oder eben um eine, einen Gegenstand, der rein eine Vorstellung ist von irgendetwas. bedeutet, dass eben ähm, die ganze Angelegenheit in den Zustandsbereich der Ethik fällt, weil sich eben ähm, dadurch ähm, die Frage stellt, welcher Nutzen eben vorrangig äh, zu behandeln ist und, und, und solche Fragen stellen Sie eben auch nur. Das ist schon mal Grundvoraussetzung, dass jemand überhaupt den Anspruch erhebt, Mensch zu sein oder, oder rational zu sein, seinen Verstand zu betätigen. Ohne diese Voraussetzung ist natürlich alles hier sinnlos. Aber wenn das einmal geschieht, also wenn man das jemandem klar machen kann, dass er immer in einer, sich in einer Situation befindet, in der sein Menschsein in vollem Umfang gefragt ist, dann werden eben auch die Dinge unter einem ethischen, in erster Linie und unter einem ethischen Blick betrachtet. Und damit haben wir es dann mit einer ganz anderen Welt zu tun. Die Sachlichkeit verschwindet äh, und äh, deswegen bricht auch nicht das große Chaos aus, denn äh, die Normen, das Sollen, äh, bleibt durchaus erhalten. Auch wenn das Sein in seiner absolutistischen Form verschwindet und nur noch ein subjektives Sein, sowie ein subjektives Wissen, Erkenntnis und so weiter, möglich ist. Äh, verschwinden deswegen nicht äh, von Menschen gemachte Regeln, und Normen, die das äh, Zusammenleben betreffen. Äh, nun gut, das soll es jetzt an größerem Bogen äh, gewesen sein. Äh, wir befassen uns wieder mit den einzelnen Beiträgen zum Thema Objektivität in Form der Nummer 300 78 In der Sphäre der Allgemeinheit ist alles gegenständlich und übertragbar äh, Die Allgemeinheit in Bezug auf Objektivität äh, das ist klar dass damit immer Allgemeinheit gemeint ist, aber jetzt diese Verknüpfung hier das eben zu dieser Gegenständlichkeit würde im Umkehrschluss bedeuten, dass das Gegenständliche notwendigerweise allgemein ist. Wie steht's nun mit dieser Behauptung? Das erklärt sich jetzt so, dass in der Gegenstandsbildung die Verwendung der Sprache unabdingbar ist. Das heißt, dass wir haben, man hat es oder du und ich, die meisten, sind äh, gezwungen, äh, Begriffe der Sprache zu gebrauchen, die eben immer schon allgemein sind, weil, äh, wie in früheren Folgen erklärt, ein, das Wort Hund, äh, eine ganze Klasse, Gattung, Art, wie auch immer, von Hunden äh, repräsentiert, wie es so schön heißt, und nicht diesen einen besonderen Hund. Aber, füge ich hinzu, gibt es immer noch die Möglichkeit, eben durch eine ins Detail gehende Beschreibung beziehungsweise eine Erläuterung eines der tiefer liegenden Gründe eines Interesses diese Allgemeinheit zu reduzieren, ne, sodass eben es mehr und mehr klar wird, dass es sich eben äh, um äh, eine ganz bestimmte Sache handelt, die nur schwer mit einer anderen sich nur schwer mit einer anderen verwechseln lässt Paradebeispiel ist da ich glaube von Altdorf ein riesiges Wandgemälde zur Alexanderschlacht und äh, irgendjemand hat da über das Auge dieses Alexanders, das nicht einmal, da, wo der Kopf äh, des Alexander nicht einmal Stecknadelkopf groß ist, äh, über dieses Auge da äh, ein paar DIN A4-Seiten geschrieben, also das ist... Äh, und jetzt im normalen Wahrnehmungsbereich, sage ich jetzt mal, die Mikroskope und Elektronenmikroskope noch ausgeschlossen. Eine der detailliertesten Beschreibungen von, von Nichts, sage ich mal, oder so gut wie Nichts. Ähm, was will ich damit sagen, eben die Sphäre der Allgemeinheit ist alles gegenständlich, aber diese Allgemeinheit lässt sich eben reduzieren, äh, individualisieren durch äh, immer größere, äh, mehr an Details. Aber äh, festgehalten werden sollte, dass eben mit der Vergegenständlichung, Verdinglichung eben immer eine Verallgemeinerung mit, die immer eine Verallgemeinerung mit sich bringt, sowie eben das Abstrahieren die, die Abstraktion im Wort ist eben, dass äh, viele Einzelheiten weggelassen werden müssen, äh, wenn ich ein äh, Wort gebrauche. Und äh, gerechtfertigt wird so eine Reduzierung des Umfangs dessen, was... Äh, sich äh, beschreiben lässt oder was äh, differenziert werden kann was ein Mehr an Details ermöglicht da ähm, habe ich mal eben den Faden verloren aber äh, spielt jetzt keine Rolle. Sie wissen, was ich meine. Die gegenständliche Welt ist die theoretische Welt. Das ist auch der Punkt, wo die Praktiker dann die Theoretiker belächeln, weil sie es eben mit den mit der konkreten Praxis zu tun haben, mit dem einer Situation, die unverwechselbar ist, oder weitgehend unverwechselbar, äh, es zwar Gemeinsamkeiten gibt, das wäre dann vergleichbar mit einer äh, mit einem Reiseführer, wie heißt das, äh, Zustandsbeschreibung, Anleitung, äh, Zusammenbauanleitung irgendeines Ikea-Möbels, da ist zwar in der Theorie steht da alles drin oder es ist durch Zeichen eben theoretisch verdeutlicht, aber äh, wie es dann tatsächlich in der Praxis ausschaut, das ist dann immer noch ähm, die Frage, da gibt es dann Unterschiede. Vor allem aber äh, der größte Unterschied ist der, dass es eben immer Leute mit verschiedenen äh, Voraussetzungen an Bewusstsein oder Bildung oder Auffassungsgabe gibt, die dann zu Unterschieden führen. Ähm, hier bliebe festzuhalten derselbe Punkt, dass mit der Vergegenständlichung eben äh, umgekehrt die Theorie äh, es immer mit äh, Allgemeinheiten zu tun hat, was eigentlich ein Gemeinplatz ist aber die äh, es sich bei diesen Allgemeinheiten eben um äh, Gegenstände handelt. Oder eben um Begriffe. Es, es könnte hier genauso stehen, die, die, die Abstrakte ist die theoretische Welt. Äh, jetzt äh, mit, dem, mit der nächsten Behauptung, ist wieder einmal ein ethisches Problem angesprochen und zwar äh, handelt es sich um, äh, wird die Vergegenständlichung als Methode äh, der Herrschaft bezeichnet. Ähm, man muss sich das so vorstellen, wenn ich diesen Gedanken jetzt einen Inhalt zuweisen wollte, dann würde Vergegenständlichung in diesem Zusammenhang eben Entsubjektivierung bedeuten oder eben äh, Deindividualisierung, in dem einfach... Äh, Bürokratismus ist jetzt das Wort. Da werden die äh, gibt es. Äh, da werden die Menschen als Nummern behandelt. Ist das äh, gängige Vorurteil und äh, Es handelt sich hier um, um quasi den, den gleichgemachten Menschen. Denn eine, es findet eine Entmenschlichung statt, dass eben Personen instrumentalisiert werden äh, in der Richtung. Ein Mensch wird zum Objekt gemacht, des vielleicht noch deutlicher vergegenständigt, einfach, dass man, dass man Menschen als Objekte bezeichnet und das heißt eben immer als Mittel zum Zweck und damit ist eben eine, auch eine moralische Verfehlung nach Kant beschrieben. Gut, wir schreiten weiter zu einer etwas längeren Passage eines äh, Philosophen aus dem Lager der äh, Neopositivisten, wenn ich mich nicht irre, Friedrich Weismann in seinem Hauptwerk, denke ich mal, Logik, Sprache, Philosophie, da heißt es, äh, es scheint, dass genau genommen die Eigenschaften eines Dings ganz unveränderlich sein müssten, wenn es dasselbe Ding bleiben soll. Diese Erforderung ist aber nur erfüllbar, wenn man das Ding mh, Jetzt muss ich mal wieder hier optisch tätig werden. Action. Wenn man, Erforderung ist nur erfüllbar, wenn man das Ding in einem Moment betrachtet. So kommt man zu der Auffassung, dass jedes Ding. Ein Strom sich ewig erneuernder, ineinander gleitender Zustände ist und in diesem Strömen sein Selbst, seine Identität verliert. Solange aber die Eigenschaften eines Dings für praktische Zwecke einigermaßen beständig sind, oder solange sie innerhalb gewisser Grenzen schwanken, wollen wir noch von demselben Ding sprechen. Da kommt jetzt äh, der Faktor Identität mit ins Spiel. Inwieweit eben äh, dass eben, um von einem einem Ding zu sprechen, dieses Ding eben dasselbe zu sein hat und nicht etwa irgendwelchen Veränderungen unterworfen ist. Und äh, da kommt es eben auf die Relation an, wenn ich jetzt den Maßstab sehr groß nehme beziehungsweise äh, mich auf die atomare Ebene bewege, und sozusagen irgendeinem Stück Eisen beim Rosten zusehen kann, indem da eben diese oder jene Atome sich zersetzen, dann ist es was anderes, als äh, wenn ich eben wie hier äh, praktische Zwecke im Auge habe wo es auf äh, irgendwelche At atomaren Veränderungen überhaupt nicht ankommt. Eben wieder der Zweckgedanke von mir. Äh, immer wieder darauf hingewiesen. Äh, so also dass jetzt es äh, eine Frage dass immer der, der Zeitrahmen auch mit äh, einbezogen werden muss, wenn jetzt äh, von Objektivität die, die Rede sein soll, dann äh, ist es unmöglich, eben dieses an sich würde ja bedeuten, dass äh, dieser Zustand eben auch in Zehntausenden von Jahren noch dasselbe ist und das ist äh, Blödsinn, das muss... Äh, muss eigentlich jeder Mensch begreifen, dass äh, es immer relativ eben, äh, man immer nur zu relativen Aussagen kommen kann. Und äh, für diese Inbezugnahme dann, äh, für alle möglichen Zwecke, brauche ich Kriterien und, und solche lassen sich eben nur äh, innerhalb ethischer Normen dann festlegen. So einfach ist es. Gut. Es folgt die Nummer 87 äh, eines äh, Marxisten, denke ich mal. Aber... Gibt es wahrscheinlich nicht wenige Marxisten, die dem diesem Georg Lukasch da seine, sein Marxistentum absprechen würden. Egal. Hier haben wir eine Wiederholung dessen, was in früheren Folgen schon besprochen wurde, diese äh, unauflösliche Relation des Gegenstandes zum Denken, da erübrigt sich jeder weitere Kommentar. In der Nummer 351 wird der sogenannte natürliche Realismus äh, beschrieben, hier mit äh, gesundem Menschenverstand und der Objektivismus dieses gesunden Menschenverstands besteht eben darin, dass das Ding so ist, wie es ist und nicht anders. Mehr ist hierzu aufgrund des Vorhergehenden auch nicht zu sagen. Dann folgt ein Beitrag, nochmal ein Beitrag von Georg Lukács in seinem zweibändigen Werk über den jungen Hegel. Die Dinge sind schlechthin nützlich und nur nach ihrer Nützlichkeit zu betrachten. Diesen Ausspruch kann ich nur bestätigen und alle die dieser Ansicht sind können nicht dem Lager der Objektivisten zugerechnet werden. Ich meine man könnte jetzt diese Aussage eben auch wieder als an sich Aussage betrachten, aber das ist natürlich Unfug. Es ist jetzt nicht objektiv so, dass die Dinge schlecht in nützlich sind und nur nach ihrer Nützlichkeit zu betrachten. Die Behauptung der Objektivität äh, dieser Aussage würde jetzt dem Sinn des Ganzen widersprechen und äh, Wäre absurd, aber äh, was gibt es nicht alles? Ich erfahre soeben äh, von meinem Mitarbeiter in Form einer, eines einer Stoppuhr, dass die Zeit abgelaufen ist und deswegen will ich es hier auch bewenden lassen. Es ist wie so oft erst Chronometer erst später eingeschalten. Deswegen will ich diese Folge jetzt hier nicht überstrapazieren und markiere mir noch Sicherheitshalber die Nummer 93. Für die Folge 13 ist das mittlerweile. Das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, mir zuzuhören und euer Spektrum, euren Horizont etwas zu erweitern. Der eine oder die andere hat es äh, möglicherweise bitter nötig gehabt, aber das soll es jetzt wirklich gewesen sein. Peace and out. Wo ist die Realität? Wo haben Sie die?